Okay, herzlichen Dank. Sie haben ja schon einiges zu mir gesagt, dann muss ich das nicht wiederholen. Also, äh, ich möchte Ihnen gerne mein E-Learning-Projekt äh, vorstellen. Und zwar geht es hier um äh, Flipped äh, Classroom, also um ein äh, Modell, ein Blended Learning-Modell. Und zwar, Sie haben es schon angesprochen, also, ich komme aus dem Fachbereich 3, ich lehre dort hauptsächlich Statistik. Und ähm, Statistik ist insofern für unsere Studierenden ähm, ein relativ großes Problem, weil die meisten nicht so gut in Mathematik waren. Die denken dann auch oft, sie haben nie wieder Mathematik, wenn sie zu uns kommen und dann plötzlich stehen sie davor. Und ich hatte auch schon Leute, die sagen: Oh, Statistik ist das Mathematik. Also die wussten auch gar nicht, was es im Prinzip ist. Das heißt, es ist sehr, sehr unbeliebt. Es ist wahrscheinlich so das unbeliebteste Fach bei uns. Und ein anderes Problem ist, dass auch das Nichtbestehen zum Beispiel häufig zum Studienabbruch wiederum führt. Dann weiß man, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Lehrqualität auch und der Abbruchquote. Und ein anderes Problem ist auch, Statistikkurse haben normalerweise einen sehr hohen Anteil an Frontalunterricht. Wir haben Wahlpflichtveranstaltungen, aber die sind meistens auch sehr, sehr groß. Also wir arbeiten im Regelfall eben mit Frontalunterricht. Und die Idee war es, ein neues Lehrkonzept für diesen Kurs, den ich leite, deskriptive Statistik ähm, zu konstruieren und ich habe mir damals, das ist schon jetzt ein paar Jahre her, ähm, überlegt, wie man das machen könnte, unter anderem bin ich dann auf Christian Spannagel gestoßen, das ist der, ja, einer der deutschen Pioniere des flip Classroom, würde ich mal sagen und ich hatte ein Interview mit ihm und ähm, schalte ich es mal einfach so vor. Ähm, in diesem Interview hat er dann unter anderem das Flip Classroom-Modell auch erläutert und ich habe das jetzt mal hier aufgeführt. Also die Frage war dann, warum soll das Konzept denn äh, vorteilhaft sein, also was sind äh, die Vorteile dieses Konzepts. Und das sehen Sie hier, das habe ich aber auch als Audio eigentlich. Hm. Aber gut, wenn es nicht funktioniert, können Sie es ja vielleicht einfach lesen, also er sagt, ähm, Problem ist im Prinzip, dass man äh, keine individuelle Differenzierung hat, äh, dass man im Prinzip auch im selben Lerntempo folgen muss und ähm, was man eben beim prontualen Unterricht hat und das ist häufig, oder führt häufig dazu, dass äh, die Leute den Faden verlieren und dann zu Hause lernen müssen, eben gerade dann, wenn eben keiner da ist. Und ähm, ja. Aufgrund dieses Konzeptes, das er mir vorgestellt hat, hatte ich dann die Idee, dass es eben Zeit war, dieses Konzept zu testen. So, und versucht habe ich, oder vielmehr die Grundlage waren didaktische Konzepte. Und zwar auf der einen Seite habe ich didaktische Konzepte, speziell der Mathematikdidaktik, mir angeschaut. Und was dahinter steckte, es sollte ein Mehrwert geschaffen werden. Vorher war es eben so, wir hatten nur Frontalunterricht oder fast nur Frontalunterricht, das Problem ist meiner Meinung nach, dass man fast auch nur Faktenwissen produzieren kann mit dem Frontalunterricht, dass sich eigentlich keine sozialen Fähigkeiten der Studierenden entwickeln können und dass man auch kaum selbstbestimmtes Lernen hat. Im Flipped Classroom hat man jetzt zum Beispiel die Schaffung von verschiedenen Wissensformen. Man hat individuelles Lernen, man hat selbstbestimmtes und autonomes Lernen. Man hat Zeit für unterschiedliche Lehrmethoden, speziell jetzt eben durch die Präsenzphase, weil die aufgewertet wird. Man hat Videos eben zur Vorbereitung, man kann die immer wieder anschauen, man kann sie hat sie immer, das heißt, sie stehen immer zur Verfügung. Es gibt natürlich auch Nachteile, zum Beispiel, man muss sich eigenständig motivieren, die Videos anzuschauen, sonst funktioniert das Konzept nicht. Und man ist natürlich auch alleine erstmal mit den Videos beim Lernen. Und dazu habe ich Ihnen jetzt nochmal das didaktische Szenario hier angezeigt, und zwar, es gibt... Die Flip Classroom, Pioneer, Bergman und Sams, die kommen aus den USA, die machen das Ganze schon seit einigen Jahren. Und zwar sind das, glaube ich, Physik- und Mathe-Lehrer. Aber hier habe ich Ihnen mal ein Video. Oh, wo ist das Video jetzt? So, jetzt mal gucken, ob ich das Video ankriege. This is a classroom. The teacher stands in the front. And the students watching and listen. You'll we'll recognize this because it's probably how you report and how your parents report. There are lots of problems with this approach to teaching. You see, not all students learn at the same speed. So some get So das war jetzt das didaktische Szenario, und hier sehen Sie jetzt das, was ich daraus gemacht habe. Also ich hatte vorher immer vier SWS, es ist ein Wahlpflichtmodul, das habe ich schon gesagt, das heißt, auch andere Dozenten bieten das an. Ich bin die Einzige, die jetzt umgestellt hat auf Flip Classroom. Ich habe es so gemacht, dass meine vier Stunden SWS Packt wurden im Prinzip in ähm, Video-Screencasts, das heißt Powerpoint-Folien, ähm, die äh, als Videos produziert werden, das heißt Audio und Video. Das sehen Sie dann auf der nächsten Folie und die Videos sind in der Regel so 30 Minuten, manchmal natürlich auch ein bisschen länger. Ähm, die längsten sind glaube ich 45 Minuten, aber da passt der ganze Stoff von äh, vier SWS rein. Die Videos müssen die Studenten ähm, vor dem Seminar vorbereiten. Und dann haben wir danach, eine Präsenz, oder danach haben wir dann die Präsenzphase. Zu den Videos gibt es ein Skript mit PowerPoint-Sheets, das heißt also die einzelnen PowerPoint-Folien stehen da drauf und dann kann man nebenbei noch reinschreiben, wenn man das Video anschaut. Und dazu gebe ich, oder gebe ich auch noch relativ viele Übungsaufgaben, wobei die ganzen Übungsaufgaben freiwillig sind. In der Präsenzphase ist es jetzt so, dass ich zuerst immer Fragen zu den Videos selbst sammle, also ich schreibe meistens auf, ähm, haben Sie diese und jene Fragen und dann beantworten die Studierenden diese Fragen irgendwie selbst und wenn es nicht passt, dann greife ich ein. Äh, wir haben einen Haufen Diskussion, auch ähm, gemeinsames Arbeiten, sehr viel Gruppenarbeit ähm, und auch ähm, re relativ viele Übungen. Und das heißt, Sie sehen also, ähm, wir können im Prinzip relativ vielfältiges Wissen, meiner Meinung nach, ähm, generieren. Es bezieht die Studenten intensiv ein, und ich habe noch nebenbei etwas oder ausprobiert, und zwar meine Studenten müssen immer so eine sogenannte Sekundäranalyse machen mit einem Statistikprogramm. Ich habe letztes Wintersemester eine Gruppe, die haben Videos zu diesem für die Sekundäranalyse bekommen und die andere nicht, damit ich ein experimentelles Design hatte. Und dann habe ich das Ganze verglichen. Und jetzt vielleicht nur ganz kurz. Hier sehen Sie jetzt eins dazu von diesen äh, Videos von mir, aber ich stoppe mal, weil Sie mir gerade anzeigen, dass ich nicht so viel Zeit habe. Ähm, so. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich es wieder wegkriege. So. Und dazu. <lacht> jetzt geht es nicht aus. Dazu ist hier mal das geht ja scheinbar jetzt. <lacht> Und hier noch ein Beispiel zu den Powerpoint Slides. Und dann habe ich ähm, eigenen Fragebogen konstruiert, beziehungsweise drei ähm, Fragebögen. Einmal ähm, meine Vorabbefragung in der zweiten Semesterwoche ähm, zur Erfassung von Meinungen der Seminarteilnehmer. In der Klausurwoche und eine Nachbefragung äh, mit immer eben ähm, selben Themen. Ich habe gefragt nach Motivation, Wünschen und so weiter, ein Wissenstest. Dann habe ich ähm, qualitative Interviews durchgeführt und die Ergebnisse mittels ähm, nonparametrische Tests, Ausgewertet und auch die Klausurnoten verglichen. Und hier sehen Sie jetzt einige Ergebnisse. Und zwar aus den Beobachtungen ist es so, kann ich sagen, dass die Seminarteilnehmer sehr, sehr gut vorbereitet in die Präsenzphase kommen. Sie arbeiten meiner Meinung nach intensiver. Wir haben auch mehr Zeit natürlich. Für und Übungsaufgaben in der Präsenzphase und äh, die Videos wurden beurteilt ähm, im Mittel, arithmetisches Mittel mit 1,52. Äh, bei den Klausurnoten habe ich das Wintersemester 13-14 mit dem 14-15er verglichen und das arithmetische Mittel äh, sank von 2,8 auf 2,4. Bei den Mini-Forschungsprojekten waren auch die mit den Videos besser als die anderen und ähm, ich habe auch mal geschaut, wie ist das mit regelmäßiger Teilnahme an der Präsenzsitzung und eben äh, mit den Noten und die Leute, die regelmäßig in der Präsenzsitzung teilnahmen, die hatten auch bessere Noten. Das heißt also, es ist so ein Hinweis darauf, dass auch die Präsenzphase jetzt ein wichtiges Element ist, dass das Ganze jetzt nicht als MOOC oder so laufen würde. Aber vielleicht noch ein Hinweis, das Ganze ist nicht unproblematisch, das heißt also, ich kann diese Daten zwar vergleichen, aber ich bräuchte eigentlich ein experimentelles Design, um zu sagen, gibt es da wirklich Effekte, also es kann nur ein Hinweis sein. Ähm, Dann sehen Sie hier die Ergebnisse von einigen qualitativen Interviews. Die sind also, ähm, ja, wie Sie sehen, sehr gut. Und hier noch, äh, was ich als nächsten Schritt äh, mache, wie ich jetzt gerade dran arbeite. Ähm, ich habe inzwischen elf qualitative Interviews durchgeführt mit einem Leitfaden, ähm, weil die Fragestellung bei mir war, wie arbeiten denn die Leute mit den Videos, äh, warum arbeiten die überhaupt mit den Videos. Ähm, arbeiten die nur mit Videos oder verwenden die noch irgendwas anderes? Was sind denn so die Vor- oder Nachteile, die die Studenten sehen? Und ähm, hier sind so mal ein paar einzelne Ergebnisse. Also Sie sagen zum Beispiel, naja, Sie arbeiten gerne mit den Videos, weil zum Beispiel Lesen einfach unbeliebt ist. Also ähm, Sie bezeichnen sich selber als Generation YouTube. Ähm, teilweise sagen Sie, Sie denken, dass durch die Videos so einen einfachen Einstieg in die schwere Statistik gibt. Das heißt, die Hemmschwelle scheint so ein bisschen zu sinken. Sie sagen auch alle, dass es besser ist als Frontalunterricht. Was Sie besonders vorteilhaft finden, sind eben diese Videofunktionen, dass man anhalten, mitschreiben kann, dass man wiederholen kann und dass man zum Beispiel nebenbei auch Begriffe googeln kann, weil man eben Fragen hat. Ja, das war es von meiner Seite.